Betrachten Sie uns als eine Art äh, Amor, der diesen Paaren ihr kostbares Kind zum Geschenk macht. Wir suchen neue Eltern für ihn. Er gibt euch das Recht, sowas zu tun. Und dir, du hast ihn weggeworfen. Er sollte nicht im Waisenhaus aufwachsen müssen, sondern in einer liebevollen Familie. Ihr seid Broker, weiter nichts. Und dann wollen wir losfahren. Frau Sonar, los, Abfahrt, Abfahrt! Ist er nicht süß? Auf dem Bild war er viel niedlicher. <lacht> <lacht> Habt ihr den Schuss nicht gehört, oder wie? Solchen Arschlöchern gebe ich mein Kind nicht. Die Kinder hier haben alle schon genug Ablehnung erfahren, oder? Kann ich vielleicht ein Sohn sein? Ich pickel mir gleich in die Hose. Ihr seid doch gar keine Familie. Sitze ich hier etwa mit lauter Lügnern im Auto? das Fenster du Idiot. Ich habe mir überlegt, wir könnten ihn auch selbst aufziehen. In meinem Leben, da habe ich auch nur Ablehnung erfahren. Ich wünschte, wir könnten so noch mal neu anfangen. Heute war so ein lustiger Tag. Ich finde, den sollten wir nicht vergessen, oder? Wenn ich alleine wäre, hätte ich ihm nicht helfen können. Warum auch? Du musst nicht alles allein machen.